Meine Freunde, Freundin ist hier Und heute geht es noch um ein seriöses Video, meine Freunde Heute geht es mal darum, wie ich damals bzw. heute noch mit anderen Leuten OGs bzw. OGs gut gespielt habe Und ich habe immer Screenshots gemacht mit den Leuten, die ich gespielt habe, die auch, auch andere OGs haben Und wo ich mir das angeguckt habe, Jungs wie viele Screenshots die ich da gemacht hatte, was für OG-Scans und was für ein Team bzw. für ein Squad wir da gespielt haben, das ist echt heftig Jungs und ich wollte euch noch sagen, dass ich ähm, an zwei Leuten den Battle Pass loswerde, meine Freunde, was ihr tun müsst, meine Freunde, ist ähm, das Video liken, meine Freunde ähm, und in die Kommentare zu schreiben, warum wir den Battle Pass haben wollt, meine Freunde und wie gesagt, spam die Kommentare voll, das erlaube ich auf jeden Fall mal in diesem Video, ich noch gesagt haben, dass wir dass ich bzw. mit drei anderen mid experten ein Wortvideo machen wollen, demnächst werde ich halt hochladen. Sehr heftig, Jungs, also könnt ihr auf was heißes gespannt machen, denn Und ich auch gesagt haben, dass nach diesem kleinen Video, bzw. die nach den Screenshots eins die ich euch dann gleich zeige, ähm, noch ein kleines Gameplay von mir und einem Kollegen reingekartet kommt. Und wie gesagt, das kann man sich auch geben, und zwar nicht das Beste, aber es kann man sich geben. Und da würde ich sagen, Jungs, Jetzt kommen wir Video. Du bist majestätischer Abfall. Sie legen sich mit den Falschen an. Deutscher Rap ist macht besser geht jetzt auch. Ich spürt in eurem Hals die Gun. Die Throat für Kamen Geist durch den.